Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute besprechen wir einmal, worauf du genau achten solltest bei der Herstellerauswahl. Welche Faktoren dafür relevant sind, wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Also lass uns direkt mal rein starten. Ja, die wichtigsten Kriterien natürlich bei der Herstellerauswahl sind eigentlich runterzubrechen auf drei wichtige Faktoren. Und das ist natürlich zum einen einfach die Zuverlässigkeit des Herstellers, ein ganz wichtiger Punkt. Ihr braucht keinen unzuverlässigen Hersteller, ähm, den ihr nur hinterherrennt, sondern ihr braucht jemanden, der wirklich mit euch arbeitet und nicht wirklich gegen euch arbeitet. Der zweite Punkt ist natürlich die Produktqualität des Artikels. Ja? Das heißt, wenn die Qualität des Artikels gut ist, ähm, die Zuverlässigkeit, habt ihr schon mal viel gewonnen. Und der dritte Punkt ist das preis leistungs -Verhältnis. Das ist natürlich auch ein relevanter Faktor, der ich sag mal, nicht zur Seite zu schieben ist, aber ich sag mal, es, die viele Händler habe ich das Gefühl oder viele neue ähm, Leute, die auf Amazon starten, habe hab ich immer das Gefühl, die brauchen das günstigste Produkt irgendwie, den günstigsten Einkaufspreis und darunter leidet natürlich die Qualität. Ihr müsst ein gutes Mittelmaß finden, das alle Faktoren eindeckt und ein solides preis leistungsverhältnis haben. Ähm, es ist nicht immer gut, den günstigsten Hersteller zu haben, weil dann vielleicht die Bewertung, die Qualität leidet und im Nachgang ihr viel, viel mehr Geld verliert, anstatt dass ihr ein bisschen mehr Geld in den Einkauf steckt. Das sollte euch einfach, ich sag mal, ein bisschen aufwecken, was das Thema betrifft. Schaut euch wirklich die Samples an, da kommen wir aber gleich noch mal zu und entscheidet auf Basis der Qualität. Wenn die Kalkulation trotzdem fittet, ist das in Ordnung, anstatt immer noch nur nach dem günstigsten Preis zu gehen. Jetzt schauen wir uns aber einfach mal an, welche Faktoren da sind, um wirklich ja, ich sag mal, den perfekten Hersteller für dich herauszufinden. Und Punkt Nummer 1 hatte ich schon mal angesprochen, das ist eigentlich die Zuverlässigkeit des Herstellers. Die Zuverlässigkeit des Herstellers ist nun mal das A und O. Das heißt, wenn ihr Hersteller gefunden habt, ja, mehrere, dann schreibt ihr alle Hersteller wahrscheinlich zur ähnlichen Zeit an oder zur gleichen Zeit sogar. Und dann ist es so, dass ihr ja seht, was hat der Hersteller schon im ersten Moment für eine Response Time. Antwortet der schnell, braucht er eine Woche zum Antworten, das gibt da schon so einen ersten Indikator dahin, ob der Hersteller zuverlässig ist oder ob der Hersteller halt nicht zuverlässig ist. Wie der dann auch im Nachgang mit euch umgehen wird. Weil wenn ihr eine Woche für eine Antwort braucht, ja, dann könnt ihr den Hersteller eigentlich schon meist zur Seite schieben, weil das wird euch nicht helfen in der langfristigen Zusammenarbeit. Es sei denn, es wird vielleicht besser nach den ersten zwei Nachrichten oder sowas in der Art. Aber wenn die Response Time schon nicht funktioniert, dann ist es schon echten, ja, ich sag mal, doofer Faktor, ja? ähm, der auch kein gutes Bauchgefühl irgendwie gibt, ja? deswegen schaut einfach, dass ihr einen guten Hersteller findet und dann ähm, der schnell antwortet, zuverlässig ist und das auch einhält, wenn er was sagt, wenn er sagt, ich melde mich heute Abend, der sich dann auch wirklich abends meldet und dem ihr nicht hinterherrennen müsst. Der nächste Punkt ist die Produktpräsentation. Ja, auf den Plattformen stellen die Hersteller natürlich ihre Artikel dar. Und in den meisten Fällen haben gute Hersteller, wirklich große Hersteller, auch schon wirklich solide und gute Produktbilder. Ja, eventuell auch Produktvideos, eine Präsentation der Firma, Präsentation des Mitarbeiters, der Vertriebsmitarbeiter oder, oder, oder. Ne? So, aber gerade bei den Fotos für die Produkte sollte man einfach darauf achten, dass die wirklich hochwertig gemacht sind. Ich meine, man erkennt ja, ob die mit einer Handykamera kurz abfotografiert sind oder ob da ein bisschen einigermaßen Professionalität reingeflossen ist. Dass das jetzt keine Amazon-Qualität ist, wie wir sie uns wünschen, ist auch von vornherein klar. Aber wenn die Produktpräsentation, die Bilder schon gut sind, ja, dann ist das ein Indikator dafür, dass der Hersteller definitiv auf Qualität setzt und gibt euch schon mal ein gutes Gefühl bei der Bestellung. Wenn ihr auf Amazon kauft, wählt ihr auch Artikel nach den Produkten aus. Und das Gleiche ist natürlich auch auf Alibaba oder Global Sources oder sonstigen Plattformen so. Ihr schaut euch die Produktpräsentation ein, wenn ihr euch anspricht, kauft ihr nun mal einfach... Produkt oder schreibt in diesem Fall den Hersteller an und ähm, das gibt natürlich auch eine Indikation, wie ich schon gesagt habe, für die Produktqualität im Nachgang. Meistens kann man auf Bildern dann auch schon mal erkennen, wie sieht der Artikel aus, hat er Schweißnäht, hat er sonst irgendwas, was stört oder so, was man von vornherein vielleicht ansprechen kann und da einfach ein bisschen drauf achten und daran erkennt ihr auch, ob der Hersteller wirklich gut ist oder nicht oder ob das so ein Hinterhofhersteller ist, der da auch keinen Wert legt, ohne die jetzt über einen Kamm scheren zu wollen, aber es ist meist einfach der Faktor, dass es dann halt kleinere Hersteller sind, die keine Kapazitäten haben, um das professionell zu machen. Der nächste Punkt sind natürlich die Bewertungen der Hersteller. Auch Hersteller sowie Produkte auf Amazon können bewertet werden und es ist so, dass man sich die Bewertung vielleicht mal durchlesen sollte. Gerade auf Alibaba oder so gibt es die Möglichkeit, sich diese durchzulesen und einfach mal zu schauen, was sagen denn andere Leute, die mit dieser Firma Geschäfte gemacht haben über diese Firma. Jetzt kann man sagen, natürlich kann man die auch faken, gerade in Asien ist das Thema Bewertungsfake. Relativ groß geschrieben, aber man erkennt ja, ob da auch mal drei Sterne, zwei Sterne, vier Sterne oder sowas dabei ist, was vollkommen okay ist, was vollkommen normal ist, denn niemand ist komplett perfekt und ich sag mal so, die Leute, die drei, vier, fünf Sterne, drei, vier Sterne geben, ja, äußern ja wahrscheinlich auch ein bisschen Kritik und lest euch, konzentriert euch auf die Bewertung anstatt immer nur auf die Fünf-Sterne-Bewertung oder auf die Ein-Sterne-Bewertung und schaut einfach, dass ihr so herausfindet, was denn andere einfach darüber sagen und guckt einfach, wie der Hersteller bewertet ist. Googelt den Hersteller mal den Namen der Firma, schaut mal, was auf Google zu finden ist. Guckt euch die Webseite des Herstellers an, Google Street View und sonstige Themen, um einfach mal einen Überblick über die Firma zu bekommen. Der nächste Punkt, auf den ihr achten solltet, ist dann natürlich die Sample-Qualität. Ja? Ihr fragt zehn Hersteller zum Beispiel an, drei, vier, fünf kommen davon in Frage mit Kalkulation und allem, was dazugehört. Schaut einfach dass ihr wirklich dann ein paar Samples bestellt von den Produkten und herausfindet, welcher der Produkte wirklich gut ist. Testet diese Produkte im Detail, vergleicht sie, ja, macht eine Liste, macht ein Excel-Sheet, Sample Nummer 1 von Hersteller XY, Sample Nummer 2 von Hersteller XY und und und. Und dann schreibt ihr alle wichtigsten Faktoren, auf die Kunden achten würden, ja, wenn sie diesen Artikel kaufen. Und dann bewertet ihr das von 1 bis 10. Und am Ende des Tages habt ihr auf der linken Seite 10 Faktoren, rechts die Punkte je Produkt und rechnet diese Punkte zusammen. Und da, wo die meisten Punkte zusammenkommen, ist wahrscheinlich der Hersteller, mit dem ihr zusammenarbeiten könnt. So könnt ihr natürlich auch den Hersteller in der Kommunikation, in der Firmengröße, in sonstigen Themen bewerten und dann halt euch für einen Hersteller entscheiden. Aber das muss einhergehen mit der Produktqualität. Ja? Deshalb bestellt euch einfach Samples, testet die, wenn der Hersteller schon schlechte Samples oder halt gar keine Samples schicken soll, sollte das ein Indikator für euch sein, dass es halt wirklich kein guter professioneller Hersteller ist. Macht das also so, wie wir gerade gesagt haben und ihr werdet keine Probleme bekommen, einen soliden Hersteller zu finden. Der nächste Punkt sind natürlich diese sogenannten Secure, ich sag mal Verified-Dinger auf Alibaba. Dazu gehört natürlich das Thema, bietet der Hersteller Trade Assurance beispielsweise an. Das heißt, eine Zahlung über das Alibaba-Netzwerk, über einen Treuhändler, sodass ihr einfach sicher seid, wenn es darum geht, eure Ware zu bekommen und der Hersteller nicht mit eurem Geld abdüsen kann. Oder zum Beispiel, ist der Hersteller Gold Supplier oder sowas, ja, oder ist der kein Bronze Supplier, dann würde ich mich schon von dem fernhalten. Wenn der Gold Supplier ist, ist auch schon mal sehr gut. Dann bietet der Verified Checkout an und solche Themen. Das sind alles Themen, ja, die also wie viele Transaktionen hat der gemacht bisher, das sind alles Themen, auf die ihr achten solltet, um einen guten Hersteller zu finden. Wenn die Transaktionen hoch sind von dem Hersteller, der Gold Supplier, ist, der Trade Assurance und Verified Checkout anbietet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es wirklich ein guter Hersteller ist, mit dem ihr dann auch langfristig zusammenarbeiten könnt. Wenn dann noch die Produkt, ich sag mal, Qualität stimmt, die Produktdarstellung von denen und die Zuverlässigkeit und der Preis in dem Sinne, ja, dann habt ihr wirklich einen guten Hersteller gefunden, auf den ihr achten könnt. Jetzt hatte ich ja am Anfang angesprochen, das Thema Preis-Leistungsverhältnis. Achtet da wirklich drauf. Ihr könnt beim Hersteller immer natürlich ansprechen, ob der etwas verbessern kann. Aber wenn ihr die Qualität mindert, überlegt, ob das ein relevanter Faktor ist oder ob das ein nicht so relevanter Faktor ist. ja. Ähm, wenn, wenn jetzt beispielsweise die Qualität des USPs vielleicht etwas schlechter ist, die Qualität des Hauptartikels aber auch wirklich solide ist, dafür der Preis aber massiven Unterschied macht, anstatt halt wobei das in Top-Qualität ist, kann man darüber nachdenken. Es sei denn dann halt die Marge beispielsweise, würde bei beiden passen, dann nimmst du natürlich im Optimalfall das mit der besten Qualität. Weil wenn du die beste Qualität auf den Markt bringst, wirst du langfristig am meisten daraus gewinnen. Also von daher versucht einfach die drei Kriterien Zuverlässigkeit, preis leistungsfaktor und Produktqualität einfach wirklich in den Fokus zu legen und durch diese Sachen, die wir, Dinge, die wir gerade genannt haben, worauf ihr bei dem Hersteller achten solltet, seid ihr sicher auf dem Weg, einen guten Hersteller zu finden und ihr werdet damit auch ganz sicher ein Produkt auf den Markt bringen können, welches diesen drei Kriterien entspricht und einen Hersteller haben, der auch langfristig mit euch gemeinsam wachsen will und auf den ihr auch zählen könnt. Ja, Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Anthony.